Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ab heute können etwa 1,5 Millionen türkische Staatsbürger in Deutschland ihre Stimme für die Präsidentenwahl abgeben. Dabei wird ein knapper Ausgang erwartet. Bundesjustizminister Buschmann warnte unterdessen vor Hetzreden türkischer Politiker in Deutschland. Sollte es hier wieder Wahlkampfauftritte mit entsprechender Rhetorik geben, müssten die Behörden einschreiten, sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das Berliner Abgeordnetenhaus wählt heute einen neuen regierenden Bürgermeister. CDU-Landeschef Wegner will die neue schwarz-rote Koalition anführen und löst voraussichtlich die bisherige Regierungschefin Giffey ab. Die SPD-Politikerin soll Wirtschaftssenatorin werden. CDU und SPD haben zusammen 86 Abgeordnete. Die absolute Mehrheit liegt bei 80 Stimmen. Gestern hatten die Spitzen beider Parteien in Berlin den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Der Bundestag debattiert heute in erster Lesung über einen Gesetzentwurf zur erleichterten Zuwanderung für Fachkräfte. Die Ampelkoalition will es qualifizierten Kräften aus dem Ausland einfacher und attraktiver machen, eine Stelle in Deutschland anzunehmen. Wirtschaftsverbände kritisierten die Pläne als unzureichend. Visa-Verfahren dauerten zu lange. Außerdem seien für die Zuwanderung allein formale Qualifikationen entscheidend. Es gebe viele außereuropäische Arbeitskräfte mit langer Berufserfahrung, denen so der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt versperrt bleibe. Die CDU will heute auf einem sogenannten Zukunftskongress über ihre Wirtschafts- und Klimapolitik diskutieren. Der Parteivorsitzende Merz betont im ARD-Morgenmagazin, die CDU wolle daran festhalten, in Deutschland bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen. Das solle vor allem durch technische Innovationen erreicht werden. Ich bin in den letzten Monaten in Deutschland viel unterwegs gewesen, habe mir viele Unternehmen angeschaut, die im Bereich von modernsten Technologien unterwegs sind. Und meine Feststellung ist ganz einfach. Wir sind in Deutschland technologisch viel besser, viel weiter als manch einer hier in Berlin, das mit seiner Verbotspolitik und Regulierungspolitik glaubt. Wir können mit marktwirtschaftlichen Instrumenten viel mehr erreichen als mit reinen Verboten, mit reiner Regulierung und mit reiner Bevormundung der Bevölkerung. Nach drei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie startet heute die Leipziger Buchmesse für Besucherinnen und Besucher. Kulturstaatsministerin Roth eröffnete die Messe am Abend mit einem Festakt. Dabei wurde der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung an die russisch-jüdische Autorin Maria Stepanova verliehen. Bis Sonntag präsentieren mehr als 2000 Aussteller aus 40 Ländern ihre Buchneuheiten. Diesjähriges Gastland ist Österreich.